Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echo of Soul, was war das, what the fuck? Okay, na egal, auf jeden Fall erstmal die Belohnung einlösen. So, und was haben wir zu tun? Die Quest haben wir schon angenommen. Ähm, ja, dann nehmen wir mal die Quest hier auch noch an. Erstmal muss schon alles annehmen. Achso, ne, das war sogar also abgeben. Öffnen wir mal das Inventar. Nehmen mir gleich das neue... Ach, wir hatten noch gar kein Altes, okay. Was leckt das denn so? Nein, das leckt nicht, aber... Ich bin verwehrt. Okay, dann gehen wir uns mal auf den Weg machen, die Quest erledigt. Einmal sonde Elemente und unreine Seelen. Ach, und hier geht's auch direkt los. Ungültiges ähm Okay. Ach so, ich verstehe. Ähm Ach, das war der falsche Spiel. GG. Das auch. Ah genau, das war das. Geht mit dem Anfang. Egal. So, ähm oh, ein korrupter Wasserelementar. Dann frieren wir den mal ein. Geben den Flammenkugel. Und das hier raus. Ups. Ja, das weiß gerade nicht, was ich tun wollte, aber. Oh, wir haben schon alles erledigt. Wir mussten nur von jedem ein killen. Mann, sind wir begabt hier. Der pyro hat Skill. Dann mal schnell die Quest abgeben. Immer FS-Turf in die Stadt betreten. Ach, müssen wir noch beide hier abgeben, wenn ich mich nicht irre. Odin segne dich. Jo, der segnet uns. Natürlich tut er das. Seelenerläuterung. Der Seelenaltar befindet sich in Lagern und Siedlungen. Dort kannst du Seelen läutern und den Erholungsbonus aufladen. Mit dem Erholungsbonus erhältst du zusätzliche Erfahrung beim Töten von Monstern. Okay, das klingt cool. Getötete Monster hinterlassen eine unreine Seele. Seelenhüter können diese unreinen Seelen läutern. Unreine Seelen können zu Seelen der Hoffnung, der Unschuld, des Muts und des Friedens geläutert werden. Geläuterte Seelen können für mächtige Skills genutzt werden. Spiritisten können außerdem Items daraus herstellen. Mit der V-Taste oder über das Menü kannst du den Seelenbaum öffnen. Dort gibst du die Anzahl der zu läuternden Seelen ein. Mit einem Klick auf den Läutern-Button kannst du zwei unreine Seelen in eine geläuterte Seele umwandeln. Was nee, machst du so da? Mm. So, das ist zufällig ja gut unsere aufgabe ist ist das nicht ein den alter scheinbar nicht oder seele den baum läuterung ah, doch Jo. Ist das? Oh nein, ach, okay. Ach, und jetzt sollen wir erst eine Du-Leitung machen. Ja, das hab ich so verstanden. Oh Gott, und jetzt, ähm. sind der von eben mit dem wir diese läuterung gemacht haben und nimmt es an oh, cool die nimmst du an gerne oh abgeschlossen jetzt haben wir die sehen geläutet ups Okay, was sollen wir machen ein brief Sagt der hier sprechen ach wir müssen das brief auch ich hätte es mal lesen sein wahrscheinlich naja was soll's lesen wir halt das nächste den nächsten brief hm. Ach, so kann ich das abgeben. Cool. Ach, das steht 6 Meter. Ich habe irgendwas mit 70 Meter eben gelesen. Ich bin auch schon verwehrt, Alter. Oh cool, wir haben ein Tier bekommen. Ja, das ist ja mal korrekt. Hier haben wir jetzt so ein... What the fuck dieser APS so rein? Keine Ahnung was das sein soll. Nennen wir jetzt einfach mal Kängurin. Kängur. Kängurin was? Känguru Vogelmischling Whatever. Notfall. Sprich mit ganz Das müssen wir hier wahrscheinlich durch. Yep. Fohy, da, mich an der s Oh, dann machen wohl die Goblins ein wenig Stress hier. Wollen Beef haben. Könnt ihr haben. Kein Problem für mich. Hehe. <lacht> die ganze Stadt ist am Brennen, Alter. Kannst du mir helfen? Ja, ich kann dir helfen. Helf mir bitte. Ja, der hilft mir auch. Klar helfen wir dir. Wir sind doch große Helfer. Oh, was soll ich denn tun? Mal los! Oh, sind echt stark. Danke, du hast mich gerettet. Leute, die verstecken sich im Fässer. Okay. Süß. Ich bin nicht sicher, was dieses Piepen, was war bedeutet, aber habe ich den Kart gewonnen, hättet? Okay, gerne. Hier ist noch ein Fass. Danke, du hast mich gerettet. Da hinten ist ein Fass. Oh, der Akku. Nein, der hat keinen Ach Doch, der hat Akku. Ach, das bedeutet dieses Piepen. nervt nervte mich einfach beim Danke, du hast mich gerettet. retten vom Mädchen Mensch das wird schon ein wenig asozial aber kein problem für mich bürger in gefahr ich mich nicht geschlagen Okay, auf zum Stadtoberhalt. Moment erstmal. Wo ist unser Reittier? Ach, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Wir haben kein Reittier, okay. Schade. Ich dachte jetzt, dass wir unser erstes Reittier bekommen haben. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Oh Junge, zu Stress. Kannst du haben? Wo ist denn Peace, du scheiß Goblin? Sieh dich vor. Ich habe mich noch nie geirrt. Oh, er hat sich noch nie geirrt. Scheint man ein schlauer Dude zu sein. Ich fesse den Schamanen mit dem Seil, lol Okay Äh, ich weiß nicht warum da so ein Schei... Achso Ne, ich glaube das war der nicht Ups Oder? Oh doch, das war der <lacht> haben wir den Schamanen gefesselt? Blöder Penner Okay, warum? Lass mich doch schreien Mit den Mund verbieten oder was? Ich meinte natürlich das Mund Nein, der Mund Oh mein Gott, ich kann kein Deutsch Ich kann kein fucking Deutsch Ich konnte noch nie Deutsch deutsch nix gut mir bei äh, bei mir ich, ich glaube hier geht's lang ja doch das kommt hin ich werde die mal ignorieren auch wenn ich akron wir haben nämlich die balls of steel juckt uns nicht oh, oh, wir müssen ach so oh, wir müssen gegen deren boss kämpfen Eve mit dem big boss oh, ich hoffe mal der ist nicht allzu stark nach was für allzu stark das ist kein problem für uns wir machen jetzt erst den priest drauf dann fackeln wir ihn ab dann gehen wir ihn ein springen weg und hauen ach der ist schon tot easy Cool. Loot, loot. und das soll ein boss sein mensch das war ein lappen und oh, nervt mich nicht ich möchte doch nur in ruhe meine quest abgeben scheiß bandit eindringling oh mein gott eine wache läuft uns auch hinterher what the fuck das ist ja egal ich meine was wollen die tun diese no hands und wir haben ein level ab und ladebildschirm was da geladen wird ach so ja wir haben, wir haben die stadt gerettet mann das wäre cool als erstes gehen wir den inventar und uns dann einen gürtel aus jetzt labern wir mit den ganzen typen Hallo. hier hate von mimoa koch Klima von Celestia ist ein wahrer segen für jeden Kopf. Hm, mit giron sprechen quest natürlich oh, jetzt sind wir retter von memoir kann ich behilflich sein tausende quest ist erstmal quest das überhaupt deutsch was ich da laber so wir müssen hinter dem haus und so, nee, hier müssen wir lang das lizenz erhalten oh wir haben ah wir kommen erst mal hier da gehen wir dann mal zuerst hin. von oh, nee ah hätte mir doch machen sollen aber na naja, jetzt zu so spät Ähm, was sollen wir jetzt hier? Sprich mit Goldie. So, die sollte uns irgendwas erklären. Ja, wir hätten echt mal erst das Reit hier holen sollen. Oh, der Traum von Goblins. Guten Tag. Das stelle ich mir nicht gerade das Schöne vor. mir mir erstmal das reit holen damit wir schneller laufen können <lacht> die ist auch gleich eine quest nicht schlecht Jetzt mal schön alles annehmen schön dich kennenzulernen klar machen so was nehmen wir sie können alle das gleiche in dem den juhu jetzt haben wir ein Reittier. den setzen wir mal auf f2 ja so geht es doch schon alles viel schneller hey, du sollst ihn ansprechen nicht vor Junge. Er ja, geht doch hier ist vielleicht noch eine quest das nehmen wir lieber noch nicht der betestlich ist noch ein wenig zu hart für uns aber oh, ich bin schnell wir jetzt unterwegs sind ich blende mal kurz die anderen spieler aus Es okay, hilft auch nicht viel bei der FPS, ich habe keine Ahnung woran das liegt. spielt aber allgemein die 3 FPS, auch ohne Aufnahme, komisch. So, hier was zu tun. Ich will etwas besonderes kochen. Gehen wir ins Inventar rein. Wir wieder neue Sachen bekommen. Naja, so viel auch wieder nicht. Ich kaufe ein wunderen Reparatur set im Shop. Was ist das? Ach, das war eine Mission. Ups, habe ich gar nicht gepeilt. ein Quest nach dem anderen. Gehen wir mal zum Shop. Ach, ich bin bescheuert. war auch klar, dass das der Shop ist. Kann man hier suchen? Nein, kann man nicht. Ähm So welche Kategorie findet man das denn? Nochmal die Infos der mir nicht. Ach, hier ist das doch direkt. Okay, das kostet AP. Zement. Ernst. LOL. Nee, dann scheiß mal auf diese Quest. Müssen wir jetzt mal AP für aufladen? Meine Hüfte schmerzt. Kann ich helfen? Ja, ah, dann muss man smart ski mein Freund. Mit geläuterten Seelen kannst du besondere Seelen-Skills nutzen. Hm. Nimm mir das mal. Neuer Erfolg. Sollen wir verwendet? Mann, sind wir erfolgreich und machen einer nach dem anderen so oh mein gott jetzt müssen wieder weit laufen dann geht die reise mal los ich werde im ladebildschirm kurz was trinken oh da ist kein ladebildschirm okay ich werde trotzdem was trinken für uns. Ach perfekt, da müssen wir sowieso hin. Besser kannst du gar nicht laufen. Oder etwa doch? Gott, wir müssen nicht zufällig ein ultimatives Item finden. Nein, natürlich nicht. <lacht> da sind wir auch schon bei den Harduvin. Hallo. Win. Hallo. Okay. Ach nee, das war ein anderes Spiel. Ups. Kann ja mal passieren diese kleinen Verwechslungen. Bringen wir mal hier ein paar Nord Lord -Knappen, knappen um. Oh mein Gott, ich kann nicht sprechen. Hallo, das haut ein Auto Text rein. Muss man echt jede Attack einmal klicken oder was? Ups, das war der falsche Skill. Und vielleicht muss ich die einfach gedrückt halten. Wer weiß, keiner weiß. Dem juckt es aber auch niemanden. Du doch das wirklich schon, aber egal, shit happen. Ups. Okay. Entschuldigung, da hat kurz jemand bei mir geklopft. Ähm, wir müssen jetzt hier lang durch den Portal nehmen wir unseren Reit hier, damit wir schnell laufen. Ach, ich vergesse jedes Mal, dass kein Ladebildschirm ist. Ach, äh, das war die falsche Richtung. GG well played Mann, bin ich schlau. auf nach M.I.K. Ähm, oh da war ein Ladebildschirm ich denke mal nach den Quest ah nein, eine macht mir danach noch und dann ist die Folge zu Ende wenn es euch gefallen hat <lacht> dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben über ein Abo würde ich mich auch freuen. Oh mein natürlich Gott, sind verschiedene Queste. Nehmen natürlich alles an. Ich muss dich warnen, kehre um. Warum? Warum soll ich umkehren? Bin noch so weit gelaufen, um herzukommen. Junge, was, was machst du da? Zu essen. Zu the Fuck. So. Was sollen wir tun? Was geht denn da ab? Ist Spaß hier umbringen? Oh, der ist schon etwas stärker War auch kein Problem für uns Oh, das ist mein Countdown Das bedeutet, 25 Minuten sind um Also erledigen wir hier noch schnell die Quest Wir töten diese Dinger, dann mit Scheiße eingeben das ab und dann... Ja. schön looten nicht vergessen komm halt ich ob ich die dinge überhaupt brauche den noch umhauen Ein paar auto jetzt rein und tot ist der dude ups F klicken. Da habe ich F. Okay. Oh, nö. nervt mich doch nicht. Ach nö, habe ich jetzt gerade ernsthaft. Bei auf doch nicht, Akut? Warum springt der denn? Hey, was geht denn jetzt ab? Okay. Junge, Junge, Mann, was nerven die mich denn alle? Oh, ich verklick mich die ganze Zeit. Ob ich die überhaupt alle brauche, keine Ahnung. Nein, ich will nicht kämpfen, lass mich in Ruhe. Nein, du guckst mich jetzt nicht an, du lässt mich in Ruhe abbauen. Ja, danke Dankeschön. Ähm, oh Gott, wir müssen noch mal einsammeln. So. Komm, wir töten dieses Elementarding noch und dann ist wirklich Schluss für heute. 100 meter hin dann noch 100 meter zurück geht ja jetzt wohl die haben es nicht so viel okay dann mal los Auto-Hit hier noch eine Feuertruhe und dann sollte er tot sein und auch nicht der Arsch braucht noch ein Auto-Hit noch mehr Bausätze so dann mal schnell die Quest abgeben ich hoffe mal dass wir keinen Akkus ziehen von den Gegnern damit wir umgestellt dahin laufen können. Ja, da sind wir ganz gut durchgekommen. Das war es dann jetzt echt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie schon gesagt. Abonnieren, liken würde mich glücklich machen. Ich Delikatessen. Oh, noch ein Level-up zum Abschluss. Nicht schlecht. Nehmen wir noch die Quest schnell an. Da ist noch eine Quest. Kann ich behilflich sein? Ach nee, machen wir jetzt erstmal Schluss. Das Rest machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe es. Oh mein Gott, das habe ich schon zweimal gesagt. Ciao, bis später. Oder morgen oder gestern. Keiner weiß.